Die guten Leute können wir nicht halten, so viel können wir einfach nicht bezahlen. Das ist ein großer Irrglaube, denn ob jemand geht, egal wie alt er ist, hat immer einer der folgenden Gründe. Entweder die Stimmung bei ihnen ist einfach echt mies oder sie entwickeln ihr Unternehmen nicht weiter. Frei nach dem Motto, das haben wir immer so gemacht. Mein Name ist Ann-Kathrin Dallaus, Gründerin der mehrfach erfolgreichen Meistermarke und zusammen können wir Ihr Team mit den richtigen Leuten füllen. Geld ist laut einer Umfrage vom Handwerksmagazin bei über 90% Prozent der Befragten nicht das Wichtigste. Wichtig ist Spaß und ein gutes Team, ein Sinn in der Arbeit, interessante Projekte, Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Lösung des Problems sind keine massenhaft teuren Stellenanzeigen, denn damit lösen Sie nicht den Kern des Problems. Das große Problem, warum Sie sich gegenüber der Konkurrenz nicht als attraktiver Arbeitgeber abheben können, liegt in der Beantwortung der Fragen, was macht Sie so besonders einzigartig? Um Betriebe des Handwerks und der Baubranche hin zum attraktiven Arbeitgeber zu führen, habe ich das Projekt Meistermarke gegründet. Wenn Sie wissen, was Sie so besonders macht, und es der Welt da draußen auf einem Tablett servieren – wie gesagt, ganz ohne bezahlte Werbeanzeigen – dann haben Sie ein volles Team, das mit Spaß und Freude an einem Strang zieht. Sie sind dann in aller Munde und ziehen nicht nur Nachwuchs und Fachkräfte an, sondern auch richtig interessante Projekte. Und dann haben auch junge und gut ausgebildete Meister keinen Grund mehr zu gehen. Wie finden Sie heraus, was Sie so einzigartig macht? Dazu habe ich als erfolgreiches Fundament den zweitägigen Meisterworkshop entwickelt, in dem wir diese Frage zusammen klären. Hört sich interessant an, nicht wahr? Dann schnell auf die Warteliste fürs kommende Jahr. Link finden Sie unten im Text. Einfach Telefontermin eintragen und wir reservieren Ihr meisterworkshop termin Für ein volles Team, das an einem Strang zieht. Für mehr Spaß und mehr Freude und vor allen Dingen am Ende für viel mehr Freiheit für Sie. Ciao.